Cash is King. Hast du schon mal den Spruch gehört? In den Zeiten der Rezession, wenn die Preisnachlässe gibt auf Öl, auf Lebensmittel, auf Dienstleistungen und nicht zuletzt auch auf Güter, hat jeder Vorteil, der Bargeldbestände besitzt und sie gut anlegen kann und investieren. Nicht zuletzt auch in Aktien. Top 7 Aktien in Krisenzeiten. Darum geht es gleich hier. Die Volatilität macht mich und die anderen Investoren an der Börse reich. Denn die Kursschwankungen, die seit drei Quartalen, also seit neun Monaten an der Börse, sich weiterentwickeln, haben die Preisnachlässe zum Teil bis zu 70% pro Aktienkurs verursacht. Günstiger kaufen und teurer verkaufen, in der Differenz liegt der Gewinn. Oder günstig Aktien kaufen und wenn die Kurse gestiegen sind, sie wieder zu verkaufen, das nennt man Rendite. Hast du oft das Problem, dass du nicht weißt, welche Aktien du kaufen solltest oder wie jetzt sind so viele günstig und dass du nicht weißt, in was du am besten dein Geld investieren solltest. Und seitdem ich an der Börse investiere, kann ich dir sagen, dass jetzt ist der günstigste Zeitpunkt einzusteigen nachzukaufen zu beginnen zu investieren weil so günstig wie in crash und krisenzeiten gibt es die aktien gar nicht und ich erkläre die sieben top aktien und das einfache prinzip in krisenzeiten zu investieren als erstes erkläre ich dir ganz kurz was bedeutet dass wir neun monate in dem kurs rutsch sind das zweite welche auswirkungen hat das auf mein portfolio und das dritte, welche Maßnahmen könntest du ergreifen, um von diesem Wissen und der Situation draußen zu profitieren? Als erstes, seit neun Monaten rutschen die Aktienwerte nach unten. Sie werden immer günstiger. Das ist wie im Sale-Saison. Eine günstige Jeans kaufen, weil auf sie bereits einen dicken Rabatt gibt. Du würdest ja unmöglich eine Jeans kaufen, wenn die Preise zu hoch sind. Oder du überlegst, ein bisschen, ein bisschen abzuwarten, wenn sie zu einem Rabattpreis abgegeben wird. Und du freust dich wahnsinnig, dass du die Jeans, die du haben wolltest, für viel weniger Geld gekauft hast und dass sie dir erschwinglich war. Da bist du der Profiteur. So ist das auch mit den Aktien. Die Aktien sind zum Teil bis auf 70 im Preis gefallen und es gibt nichts Schöneres, dass man jetzt nachkaufen oder kaufen könnte. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, in die Werte, die ich bereits investiert bin, kann ich noch günstiger nachkaufen. Du weißt, ich investiere strategisch. Und damit verringere ich meinen Durchschnittseinkaufspreis. Auf gar keinen Fall die Aktien verkaufen. Nein, diese Phase der Kursschwankungen, also der Volatilität genannt an der Börse, muss man einfach aussitzen. Das andere ist, ich habe die Gelegenheit, in neue Werte zu investieren. Und ich zeige dir jetzt, wie ich mit einem kurzen Blick in der Trading View die Kurse mir einschätze und berechne. Sieben Top-Aktien. In manche bin ich zum Teil investiert, in manchen, naja, sehen wir selber. Ich bin in die Amazon-Aktie investiert, ich habe sie bereits dieses Jahr einmal verkauft gehabt und möglich war es mir, die Aktie überhaupt einzusteigen, als sie gesplittet wurde im Juni. Also bin ich bei 116 eingestiegen, da bin ich bei 131 hier ausgeschlagen worden nach der Gewinnabsicherung. und als sie dann wieder runtergegangen ist, hier siehst du die Levels, die ich mir eingezeichnet habe, meine Einstiegspreise und so war es am 28. oder 29. September, also vor einer Woche, bin ich wieder in die Aktie eingestiegen, schon mal fast zu so demselben Preis, 116, wie schon mal, nach wenigen Monaten und die ist bereits schon im 5% im Plus. Und sobald die Aktie, obwohl sie jetzt einen Schwung nach oben gemacht hat, runtergehen wird, auf all diese Levels, werde ich nachkaufen. Über Amazon muss man nicht viel reden. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, verknüpfe ich dir in der Beschreibung. Aber wer kennt Amazon nicht? Amazon kriegst du nicht so leicht zugrunde, auch in der Rezessionszeit. Die werden ein bisschen weniger Umsätze machen. Dafür haben sie neue Sparten aufgemacht mit äh, eigene Werbung und äh, mit Apotheken und etc. Es ist keine Empfehlung. So mache ich das auch. Bei mir gibt es auch Lehrer, denen ich folge und äh, die in Aktien investieren, auch in die Amazon-Aktie. Der nächste Kandidat ist die Dell Technologies-Aktie. Also wer kennt die Dell-Computer nicht? Dell... -Computer -Nich? Dell? Liefert die Desktop für PCs, Notebooks, Tablets und entwickeln Software. Ist eine Kurzumschreibung nur zu dem Unternehmen und zurzeit ist die Dell Aktie um 27 gefallen. Ich bin in diese Aktie investiert. Bereits einmal habe ich gekauft. Also hier bei dem Preisniveau von 52,30 bin ich ähm, auf die Aktie aufmerksam geworden die strategisch aufberechnet und hinterlegt und sobald sie runtergegangen ist bei 20% habe ich mir Aktienteile gekauft und dann hier nachgekauft und jetzt ist der Kurs wieder nach oben gegangen. Sobald der Kurs wieder runterrutscht, werde ich die Dell Aktie nachkaufen. Die International Paper Company ist ein Hersteller von Verpackungen und Zellstoffprodukten. Auf Basis erneuerbarer Phasen mit Produktionsbetrieb. Ähm, dieses Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig. Industrielle Verpackungen und globale Zelluloseherstellung. Für Diversifizierung im Portfolio musst du zu jeder Zeit sorgen. Und die Aktie hatte den äh, Höchststand hier bei 61,67. Das ist in US-Dollar. Dann kann ich jetzt mal umschalten in Euro. Und das wären 52. Euro. Ich habe sie bei ähm, 51 gekauft. Das war letztes Jahr ja auf dem Höchststand. Naja, da hatte ich ja noch noch eine andere Strategie. Inzwischen habe ich sie nachgekauft einmal, zweimal und wenn sie zum dritten Mal hier runterrutschen wird, würde ich sie auch hier nochmal nachkaufen. Die Aktie hat den Wert über 27 Prozent verloren. Und für die umweltbewusste Menschen, was die Zukunft auch sein wird, ist die Aktie sehr wert. Kandidat Nummer vier ist die Block Aktie. Sie ist um über 50 Prozent inzwischen gefallen und Block ist das ehemalige Square Unternehmen. Also sie haben sich umbenannt im Sommer und ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen. Also es baut Werkzeuge, um Menschen den Zugang zur Wirtschaft zu erleichtern. Seine Bausteine bestehen aus Square, Cash App, Spiral, Tidal und Square hilft Verkäufern, ihre Geschäfte mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Unternehmenssoftware und Bankdienstleistungen zu führen und auszubauen. Das sind die Informationen, die zu dem Unternehmen ich noch geben möchte aus meiner Trade Republic App und äh, Link für die App findest du auch in der Infobeschreibung und ich zeige ganz kurz hier meine Berechnungen. Ich mache diese technische Analyse, weil ich gewisse Vorbildung schon ähm, mir zugelegt habe. Ich, ähm, ich habe Tradingskurse besucht und ähm, gelernt, wie man Aktien richtig tradet und nicht nur Aktien, auch Kryptowährungen. Aber ähm, ich bin auch zurzeit noch Mitglied im Crypto Club von Markus de Maria, den ich ähm, jedem nahelegen kann, der sich mit dem Thema Kryptos und Krypto Investments auseinandersetzen möchte. Ist das auch zu tun? Und äh, da lernst du ganz viele Strategien, wie ich ähm, auch gelernt habe und verbessert habe. Das ist auf jeden Fall eine Investition in mich und auch in ähm, meinen Wohlstand. Die Aktie hatte mal einen wert Old time heim von 291 us dollar ich kann auch hier auf euro umstellen und also 231 euro war das höchststand und zurzeit steht die aktie bei 63,64 in meine trade republic app zeigt mir der kurs 62 59 euro so, überleg mal, das sind über 50 Preisnachlass, Kursverlust, wovon du profitieren kannst. Ich klicke jetzt 5 Euro, äh, für 5 Jahre Chart. So, und da war die Aktie schon mal 20 nach der Pandemie. Hier ist der 23. März, wo das Ganze runterkrachte. So, und dann hat sie einen enormen Aufschwung gesehen. Und jetzt ist sie wieder runtergekommen. Also eine gute Gelegenheit, die Aktie nachzukaufen. Ich bin in die Blockaktie tatsächlich mehrmals investiert. Also ich habe schon drei Einstiege. Also immer, wenn diese Kanten, diese Level erreicht wurden, waren, habe ich die Aktie nachgekauft. Ich würde auch jetzt hier ordentlich zulegen, hätte ich jetzt ein bisschen mehr Bargeld. Das ist das Einzige, was ich bedauere, wenn die Aktien so in den Kursen fallen. Aber du hast vielleicht eine Möglichkeit, es besser zu handhaben, wenn du genug Bargeld auf der Kante hast. Über Coinbase habe ich schon bereits ein Video gemacht und ich möchte nur dazu sagen, dass die Aktie zurzeit über 51% im Kurs gefallen ist. Ich bin in diese Aktie schon ein bisschen länger investiert. Von dem oldtime Heim von 317 Euro, das war im November Letzten Jahres, also 2021, ist die Aktie jetzt runtergegangen. Zurzeit befindet sie sich bei 74,70 Euro. Und Coinbase ähm, ist ein interessantes Unternehmen. Coinbase ist eine Kryptobörse und ähm, also gehört zu einem Finanztechnologieunternehmen, ähm, das End-to-End-Finanzinfrastruktur und Technologie für die Kryptowirtschaft bereitstellt. Und äh, die letzten Nachrichten aus der Wirtschaft, sie ist mit BlackRock in Partnerschaft gegangen und ähm, wirken an der Ökosystem, Ökosystempartner für Technologiedienstleistungen in den Finanzdienstleistungswesen. Äh, die Aktie habe ich mehrmals. Also ich habe inzwischen vier, fünf Einstiege. Ich schaue gerade in meine Notizen in meinem Investmentbuch. Und ähm, ich werde sie auch noch mal nachkaufen, um meinen Durchschnittspreis auch zu verringern. Und für diejenigen, die die Aktien noch gar nicht besitzen, das ist ein absolutes Schnäppchen in der heutigen Börsensituation. Die Meta, also Facebook-Aktie, befindet sich zurzeit bei minus 23,59 Prozent unter letzten Hochpunkt. Und ich bin in diese Aktie schon ein bisschen länger investiert und ähm, im Februar 2022 gab es einen Höchstpunkt zu verzeichnen, also das sogenannte Rolltime Heim bei 327 US Dollar. Ich gehe jetzt mal in Euro, um das ein bisschen zu adaptieren. 325,76 Euro und dann ist sie gefallen. Auf über 50 Prozent und zurzeit steht die Aktie bei 142:30. Über Facebook müssen wir ja nicht viel reden. Also, Facebook gewinnt nach wie vor noch mehr Abonnenten und entstehen noch mehr Accounts, aber das ist das eine mit Social Media, wobei das Social Media mit Instagram mit WhatsApp als ähm, eine App mit ähm, Metaverse demnächst auf dem Gaming Bereich. Es wird ganz viel auf der Kryptowährung-Basis gebaut, das weiß ich, weil ich auch äh, mit damit auseinandergesetzt habe in letzter Zeit, wird Facebook sich irgendwann erholen. Also für mich ist es noch zu warten, bis dieser Preis erreicht ist. Ich bin mehrmals in Facebook investiert und verringere meinen Durchschnittspreis mit jedem Niveau, so wie du siehst. Aber für diejenigen, die neu ersteigen wollen, das ist ein Schnapper. Und der letzte Kandidat, die Top-Aktie, wäre die PayPal-Aktie. Die steht zurzeit bei minus 11%. Also das wäre eine Aktie zum Nachkaufen für mich und neuen Einstieg zu holen. Und für diejenigen, die noch nicht investiert sind, wirklich ein Schnäppchen. Dann, sie kostet zurzeit 95, etwas über 95 Euro. Und ihr letzter Höchststand lag bei 264 das war's mit dem Video. Ob du davon profitierst, hängt mit deiner Entscheidung zusammen. Und ich ähm, verlinke dir unter dem Video uh, Trade for you Plattform. Sie ist kostenlos. Du kannst dich einfach einwählen, einen Account machen und die Berechnung für deine Aktien anstellen. Und ich verlinke auch Trade Republic App, ein Referral-Link, also ein Affiliate-Link, wenn du dich über diesen Link anmeldest, dann werde ich Belohnung bekommen von Trade Republic. So läuft das heute und ähm, ich werde mich freuen, wenn du das Video likest, wenn du mich abonnierst und das Video teilst mit jemandem, der das brauchen kann. Ach ja, möchtest du irgendeinen Aktienwert von mir erklärt oder analysiert bekommen zu haben? Dann schreib mir in die Kommentare. Ich mache Stories auf Instagram. wenn du ein bisschen Motivation und auch ein bisschen aus meinem Privatleben wissen möchtest, dann kannst du den Link auf meinem Kanal finden und mir einfach folgen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann im nächsten Video.